Hallo zusammen, mein Name ist Tim, ich arbeite bei der Ich gelehrte Elektroinstallateur und ich zeige euch heute meinen coolen Alltag auf dem Schiff. Let's go! Wir sind eigentlich zuständig für die Elektroinstallationen. Wir die ganzen Kabel einziehen und verlegen, von Fahrhebel, vom Führerstand bis zu den Motoren. Und wenn das Schiff dann einmal in Betrieb ist, sind wir zuständig für die Störungssuche. Dann gehen wir auf das Schiff und dann den suchen. Und dann schlussendlich perfekt. Äh, das Schöne bei uns bei dem Schiff ist die einzigartige Geschwindigkeit. Mit ähm, kann ein Schiff flicken. Das Schöne ist auch, du siehst von Grund auf, wie ein Schiff äh, gebaut wird. Du bist in der Halle, machst die ganze Elektroinstallation. Und am Schluss von dem siehst du dann auch in dem Schiff von der Werft äh, die Vollfahrt. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Gefühl, wenn äh, man sieht, ja, was man hier gemacht hat. Der Beruf Elektroinstallateur ist ein sehr zukunftsreicher Job, also das ist eine sehr gute Grundbildung. Wenn man ähm, nach diesen vier Jahren anders machen will, hat man x Möglichkeiten dazu. Die Firma bietet auch an, dass man eine andere Seen arbeiten kann, also es kommt auch ab und zu vor. Ich finde das sehr schön, weil dann hast du ein komplett anderes Umfeld, äh, neue Leute ja, und das macht es auch sehr spannend bei uns. Oder? Genau das. Bei der Lehre als Elektroinstallateur hast du nicht nur einen coolen Alltag bei uns. Du kommst noch Ski über, du kannst gratis Schiff fahren, gratis Bähnchen fahren. Außerdem sind wir ein super cooles Team mit coolen Leuten. Wenn dir das alles zuspricht, ich bewirb dich jetzt auf diese Schnuppenlehre.